Berlin steuert auf einen Regierungswechsel und ein schwarz-rotes Bündnis zu. Bei einer Mitgliederbefragung stimmte die SPD-Basis mit knapper Mehrheit für den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag. Auch die regierende Bürgermeisterin Giffey hatte dafür geworben. Die CDU will morgen entscheiden, eine Zustimmung gilt als sicher. Ja zur Koalition mit der CDU. Franziska Giffers Werben hat Erfolg gehabt. Beim SPD-Mitgliedervotum stimmten 54% zu. Es war recht knapp. Ich kann Ihnen sagen, ich bin schon sehr erleichtert heute. Ich bin erleichtert für die SPD, aber auch für unsere Stadt. Denn wir haben jetzt die Chance, in dieser Woche eine neue Landesregierung zu bilden, haben die Chance, jetzt auch wieder ins konkrete Handeln zu kommen. Die CDU, der künftige Koalitionspartner, begrüßt das Ergebnis. Es gibt, wenn auch die CDU zustimmt, beiden Parteien die Chance, auch Gegensätze in dieser Stadt wieder zu überwinden. Beim Koalitionsvertrag kam die CDU der SPD allerdings weit entgegen. So gibt es mehr Geld für Wohnungsbau und Klimaschutz. Auch soll es gleich viele Senatsposten für beide Parteien geben. Trotzdem gab es innerhalb der Berliner SPD viele Gegner der großen Koalition, Parteilinke sowie viele Jusos. Die müssen sich jetzt mit der Situation arrangieren. Mehrheit ist Mehrheit, aber das zeigt natürlich auch, dass erhebliche Teil dieser Partei mit diesem Kurs nicht zufrieden waren, dass die Partei in der Frage gespalten ist und die Herausforderung wird insbesondere für die Führungsspitze jetzt sein, die andere Seite einzubinden. Am Donnerstag soll Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister gewählt werden. Franziska Giffey ist dann das Amt, das sie eineinhalb Jahre innehatte, wieder los. Sie tritt in die zweite Reihe zurück und wird wohl einen Senatsposten übernehmen.